Hey Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Twinsaga. Wie ihr sicher mitbekommen habt, hatte ich eine längere Pause. Das lag daran, dass ich einfach nicht so in Stimmung war. Irgendwie wisst ihr, was ich meine? Aber ja, jetzt bin ich wieder frisch motiviert. Ich habe einen neuen Account namens Flower Ranger. Das musste ich machen, weil mein anderer Account war ja in der Gründerbeta und mittlerweile wurde das alles resettet. Deshalb spiele ich nur auf diesem Account. Ich habe einfach mal so weit gespielt, wie ich im LP war. Und ja, jetzt müssen wir zum Wolgrastempel. Tempel. Wir gehen mal in den Dungeon rein. Wir sehen uns dann gleich nach dem Ladescreen wieder. Bis gleich. Und schon sind wir im Dungeon. Eine weitere Änderung auf mein Oh mein Gott, das leckt ja. Eine weitere Änderung auf meinen Kanal ist einfach, dass ich nicht mehr Marfly Gaming heiße, sondern einfach nur noch Marfly. Gott, was leckt das denn so? Aber ansonsten ist alles wie im Alten. Der Fuck, Alter, Ich hab dich gerade in einem Leck gewonnen. Da muss ich mal kurz etwas an meinen Einstellung ändern. Einen Moment. Okay, weiter geht's. Die Kaffeequalität könnte jetzt ein klein wenig schlechter sein von der Aufnahme her. Aber ich denke mal, dafür wird es nicht mehr so extrem lecken. Ich hoffe es zumindest. Ich ja, hab das ist doch schon viel stabiler. So, die hau ich ja nicht ganz schnell weg mit meiner Kombi. Oh, ich habe mich verklickt, weil ich den Skill benutzt. <lacht> ich bin ein richtiger Noob. Ja, mal schauen, was hier so geht, ne? Wie schwer der Dungeon ist. Also die ersten paar Gegner waren relativ einfach. Und ich.. Wieso geht mein Skill nicht? Ah, jetzt geht es. Oh, die sterben ja ziemlich schnell. Also. Ich scheine den Schwierigkeitsgrad ziemlich runtergeschraubt zu haben. Ich habe nämlich in meinem alten LP hatte ich voraufgenommen, aber die Aufnahmen sind weggegangen, deshalb habe ich den land schon mal gespielt. Und da ich jetzt mal meine Ulti rauf. Der, der, ist, der ist ja schon fast halb tot. Läuft von mir. Ich glaube ich bin Hulk. Also, die Leute da habe ich gerade zum Frosch gemacht. Ach nee, es waren ja Frösche. Ups, mein Fehler. So, was kommt nun? Eine Cutscene. Oh, und da sehen wir Omra mal wieder. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ach nee, ich weiß es schon. Ich brauche ja nichts überraschend spielen. <lacht> so, die bleiben alle weg. Ach, wir haben unsere Ult noch nicht ready. Oh, das war ein kleiner Hänger. Oh, das ist richtig auf mich rauf gejumpt. Da müssen wir dann scheiße wieder mal ausweichen. Ist ja ganz normal. Und <lacht> jetzt kann ich mir meine Ult geben. Take this and set Oh, alter, der schreibt mich fast getroffen. Und ja, umreißen. 3, 2, 1, und tut So, dann schauen wir mal, was wir bekommen haben. Erstmal oh, einen besseren Gürtel, das gefällt mir. Und die Schrift ist im Weg. So, ist da besser der Stellarit? Nein, wir behalten unseren alten, eigenen, eigenen wollte ich gerade sagen. So, und wo ist Marisa? Saphir ist der Marisa, wir suchen dich, da ist sie auch schon. Was war das denn für ein Riesenmonster? Es war schrecklich, zum Glück konntest du es zerstören. Der Doppelkopf kam hierher, um uns davon abzuhalten, die Götter drinnen zu finden. Aber die Hindernisse und die böse Energie sind zum Glück verschwunden. Es fühlt sich an, als würde die Aura dort drin verhindern wollen, dass Rubinssterner keinen dort eindringen. dieser Blick schweift in die Ferne, während sie über diese Möglichkeit nachdenkt. Flower Ranger, nun ist... <lacht> oh mein Gott, mein Heiz. Halt nun ist die heilige oh mein gott ich kann echt nicht sprechen nun ist die heilige aura noch intensiver zu spüren es fühlt sich an als würde sich etwas beschützt als würde sie etwas beschützen nach dem tod des Doppelkopfs wurde die aura noch stärker marisa schließt die augen und entfernte um die entfernte aura besser spüren zu können lass uns weitergehen die elbe dort drin sollten alles erklären ich bin mir nicht sicher dass dort die Götter drin zu finden ist, Marisa sieht dich entschlossen an. Oh, sie hat gesagt, sie ist sich sicher nicht. Nicht, du nichts von bedeutest Kamine aufzuholen. Okay, dann geht's mal weiter. Was geht hier so? Oh, fetter Golems. Immer schön so hinstellen, dass wir alles auf einmal mit uns treffen. Da fallen die um, als wäre das Plastik. Krass, krass, krass. Wir sind wohl etwas zu stark für den Dungeon. Oh, ganz viele Rüstungskisten. Das gefällt mir. Den holten wir mal. Wo oh, ich glaube, das war dumm. Da vorne so ein fetter Riesenteil, aber... Passt schon. Denke ich. die Skills wollte ich mal austesten, mein was geht und mein ach so ne mein 6er. Hm, Das macht ganz gut Schaden eigentlich. Und wir bekommen weniger Schaden von dem Boss, also von den Gegnern, die wir damit treffen, nicht von dem Boss. So haben wir mal die beiden um. Oh, da wieder dicke die geschreit haben. Oje, oh ist wieder nach einer großen Pause und ich bin direkt wieder asozern in den Dick. Das ist aber nicht sehr nett von mir. Und jetzt direkt eine Ulti in ihre Fresse. Seiner Fresse. Oh, wo kommen die denn her, Alter? Die haben mich jetzt schon ein wenig erschrocken. So, haben wir mal alles rein. Den noch. Ich hey, dachte es nicht, der fühlt sich jetzt auf. Ich dachte schon. Ja, du fährst auch um, so ich weiß, dass da gleich ein Bosskampf kommt. Deswegen schauen wir erstmal, was wir hier Neues bekommen. Besseren Gürtel und eine bessere Brust. Das ist gut. Wir können hier ein paar Items fusionieren. Oh, der wird zwar nicht stärker, aber demnächst hat er dann ein Fusionslevel ab. Ach, das war das Einzige, was wir hier ablegen können. Er ja, hat uns jetzt nicht viel gebracht, aber gehen wir mal zum Boss. Moment, ich muss noch kurz was schauen. Schade, wir haben nicht den Boss-Drop bekommen von Omra Das ist aber nicht sehr toll. Oh, der sieht ziemlich stark aus, dieser Roboter. Warte mal haben wir nicht schon mal gegen den gekämpft. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob es derselbe ist, aber greifen wir ihn einfach mal an. Oh, ich wollte die Ulti gar nicht einsetzen. Ich bin auf den Knopf gekommen. Ich wusste gar nicht, dass ich die schon ready habe. Oh, der macht am Alter. Der hat den Kamin, haben wir raus. Krasser Kerl. Ich klicke klick immer auf 5 anstatt auf 6. Das war aber nicht sehr gut gespielt Und den haben wir auch besiegt. Oh, wir haben den Machrei von dem bekommen. Aber erstmal kommen wir jetzt ein Video. Da haben wir die erste legendäre Göttertraining gesammelt also, ob die legendär ist weiß ich jetzt nicht das habe ich einfach mal so gesagt mal sehen <lacht> die bringen wir gerade nach sanktopolis das heißt uns fehlen nur noch fünf stück so wir haben warum wurde das nicht angezeigt das war komisch na egal wir haben erstmal eine Rüstungstruhe ohne bessere Waffe. Warte mal. Ich möchte erstmal schauen, inwiefern die besser ist. Oh, die ist viel besser. Ja, die nehmen wir dann direkt mal mit. Dann haben wir hier den Granitons Machtkristall bekommen. Das ist halt, wenn man einen Boss besiegt, kann man immer einen bestimmten Item bekommen. Das ist halt der Item von diesem Boss hier. Den nehmen wir natürlich gleich. Man kann zwei Schmuck tragen. Wir setzen mal diese Dinger allein. Ups. So. Jetzt schauen wir uns mal an, was die uns zu sagen hat. Ich bin etwas heiser. Flower Ranger, das ist sehr großartig. Wir haben die erste Götterträne gefunden. Dieser Wächterbot ist die Inkarnation der Inkarnation. Ja doch, der uralten Elben aus dem Tempel. Marisa betrachtet die riesigen Soldaten, den ihr soeben besiegt habt. Wie bitte, dieses Riesenmonster waren mal die uralten Elben? Überrascht sieht Kamina den Wächterbot an, den ihr soeben besiegt habt. Sie scheint ihr Augen kaum glauben zu wollen. Die uralten Elben vom Wolgastempel waren da drin inkarniert, um die Gottesträne für mich zu beschützen. Oh, das klingt aber toll. Flower Ranger, die erste Götterträne liegt wieder auf der Himmelswaage. Auch wenn nur ein kleiner Teil wiederhergestellt wurde, sollte mir, sollten wir diese neue Macht ausprobieren. Marisa betrachtet das Monument im Inneren des Tempels, als sie diese Wörter spricht. Folge mir, Marisa bedeutet dir, ihr zu folgen. Oh, wir haben ihn wiederbelebt. Das ist nice. Flower Ranger, Marisa, das habe ich gesehen. Was geht dir vor sich? Caminas Augen leuchten aufgeregt, als sie auf dich zeigt. Du hast das Gefühl, dass Camina gerade erkannt hat, dass Marisa eine Sanctopolisianerin ist und beschließt, dir alles zu erklären. Ich dachte, wir sind Partner. Warum hast du all das vor mir geheim gehalten? Marisa, die Königin von Sanctopolis. Das ist so cool. Kaminas steht. Oh mein Gott. Ich muss kurz was trinken, mein Heiß stirbt. so ähm, camina sieht marisa bewundernd an vor dir alles erklären kannst wirst du von camina unterbrochen sie scheint aber verstanden zu haben dass du dass du marisa zurück nach santo polis bringt santo bringen sollst und dass sie deswegen auf die weltweite Re, reliquie was Reliqui, reliquien ja als das nicht reliquien ja gemacht habt ich verstehe, du meinst, dass Relikte aus Santopolis in unsere Welt gelangt sind und dass du Maria dabei hilfst, sich zurückzuholen, stimmst. Nachdem du alles erklärt hast, wird Kamina die Situation schnell klar. Wurde gerade die Ruinen erwähnt, nach denen wir suchen. Ich weiß, wo ein paar davon zu finden sind. Vielleicht finden wir dort die Relikte, die du beschrieben hast. Wenn wir mit Cedricks Luftschiff auf in die Hauptstadt geflogen sind, sollten wir die Antworten finden, die du suchst. Amina hat beschlossen, gar nicht erst deine Antwort abzuwarten, sondern einfach mitzukommen. Wenn ich dir helfe, die Relikte zu finden, darf ich mich dann auch mit den Sanktopolisianer Sanctopoli anfreuden. Es ist so toll, dass du mit ihnen sprichst, das möchte ich auch. Nun gut, wir sollten zurück nach oben und Tarek finden. Dann teleportieren wir uns Richtung Luftschiffwerkstatt. Dann teleportieren wir uns zurück zur Luftschiffwerkstatt. Und dann rein ins Luftschiff und auf in Richtung Hauptstadt. Ihre Begeisterung steht Karmina deutlich ins Gesicht geschrieben.